Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Zunächst solltest du mir etwas von dir erzählen. Oh, was denn? Was willst du denn wissen? Verrätst du mir, was du drunter trägst? Äh, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Wir sind ein Junge. Ja, okay. Ja, ich glaube schon. Ich habe in meine Hose geguckt. Oh.